So, Hauptmonitor ist schon im lokalen WLAN bei mir angemeldet. No, sieht man ja. Das Slave-Monitor muss noch angemeldet werden. So, WLAN-Einstellung, SSID auswählen, Passwort. Verbinden. Dauerten Weichen. So verbunden. WLAN ist verbunden. Ne? Momentan noch kein Monitor registriert. Wir gehen auf Wireless Gerät anmelden. Ein habe ich schon angemeldet. Registrieren neuen Slave. Und dann, zack, verbunden, zurück, verbunden, total einfach.